Hi und willkommen, mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, in der letzten Folge haben wir die restlichen Geister auf dieser letzten Dungeon ja eingesammelt. Und ja, wir sind in der Charakterauswahl und fleißige Augen werden vielleicht schon eine Veränderung gesehen haben. Ich gebe euch noch eine Sekunde. Eins, zwei, drei. Ja, ähm der erste DLC-Kämpfer, also DLC-Frühkäufer-Bonus, glaube ich, wurde jetzt ausgeteilt. Und ja, ich habe das Spiel heute gestartet und dann hieß es auf einmal Piranha-Pflanzkämpf mit. Okay, davon werden wir noch irgendwann was sehen. So, pff, vielleicht nicht nach diesen zwei Parts hier, die ich jetzt aufnehmen werde, aber irgendwann wird auf jeden Fall auch noch was kommen. Und ja, vielleicht wenn der erste dlc charakter rauskommt, dann kann ich direkt zwei auf einmal machen und ja ähm, jedenfalls wir spielen den schwertkämpfer wieder und ja ihr werdet euch erinnern wir sind genau vor dem finalen boss fragezeichen und ja äh, wir sind hier in der mitte anstatt ganz rechts und ja können anscheinend nicht mehr gegen den er kämpfen und ich frage mich was jetzt kommt wissen wir weiß ich nicht gegen die vier gegen die beiden kämpfen das wollen wir jetzt mal sehen und ich stelle schon mal darauf ein, dass dieser Part so eine Stunde dauert, weil wir haben mal gesehen, wie lange es bei das gedauert hat. Also, ja, gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Sage ich, da kommt noch eine Welt. Okay. Kommt da jetzt echt noch eine Welt? Was? Äh, ich bin Meisterhand? Was? Wie geil ist das denn? Cool. Ähm, ja, ich kann... Das ist meine seitwärts B-Attacke. Das ist meine seitwärts A attacke Okay. oder Plot -Twist hier gerade? so gerade irgendwie herauszufinden, welcher Angriff am schnellsten hier. Das ist, wenn ich B gedrückt halte. Okay, das war cool. Jetzt wenn ich Dings mache, meine, meine Tils, sag ich mal, wenn ich nach unten drücke, wenn ich nach oben drücke, machen wir mal so. Okay, das mal ein geiler Plot Twist. ich ich bestimmt gleich auch crazy ne ich setze jetzt aber den angriff ein weil anscheinend wie im schnellsten raus oder den ihr kann ja gar nichts ey. Na den angriff genau liegt runter das ist irgendwie ganz schön krass ich meine früher gab es irgendwie so schied oder so da konnte man meister an spielen oder so ne? oder giga bowser jetzt haben sie halt hier so geregelt ob so, bitte sagt mich ich kann so gegen die anderen beiden kämpfen gegen diese bosse oh Gott das ist eine positive überraschung finde ich jetzt nicht gedacht bang bang viele viel die aber aushalten aber den hier, so. Nicht gedrückt halten, schade und mir in die Fresse sehr. Da so, muss ich jetzt auch crazy anspielen. Okay, beide Mächte sind geschlagen. Du hast Licht und finster ist besiegt. Ah, okay. Ah, und Koma, jetzt kann ich zu beiden den trifft sich doch perfekt, ich Kann ich ja halt doch erst gegen den Einkämpfen und dann sehr ja, cool. Gut, dann machen wir halt so: Ich will das gegen dich kämpfen. Das ist genau das, hatte ich mir gewünscht habe. So, was habe ich noch mal genommen? Das hier. auf der klare Heilungsschild. Ich glaube, das hatte ich ne. Gut, dann. Ich, glaube, ich habe eine Stunde irgendwie Zeit mitgebracht. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, weil ich schon eine Weile nicht mehr spielt habe. So, um mich zu üben, sage ich mal ach habe ich gar nicht gezeigt ich habe ein paar änderungen an meinen Wissensbaum ja vorgenommen 12 gesehen Ich 3 zwei, zwei, drei. jetzt dreimal springen ich ja ich habe diese zeige ich im finalen kampf dann gegen das andere ding ja schon draußen und dann zeige ich euch mal kurz was ich im Wissensbaum hier geändert habe und zwar ich habe zwei fähigkeiten gelöscht und zwar aber die ultra ultraschnelllader und doppel ultra -Smash, weil wir können sowieso keine ultra smash einsetzen deswegen habe ich die beiden mal verlernt und habe dann 250 dinger wieder bekommen und die habe ich reingepackt in hier äh, nee. Hier, Feuerbodenresistenz, Giftresistenz. Ähm, was war das noch? Äh, irgendwas anderes, was jetzt nicht so gut ist. Hier, Aktivitäten hoch. Kürzere Studio-Training, Lohnende Erkundungen. Weil ich ironischerweise nicht oft benutzt habe. screen Und, ja, Luftsprung plus 1 Das heißt, ich kann jetzt noch einmal mehr springen. Vielleicht bringt es das ja. Und ja, gut. Wie gesagt, Ultra Smash das kann ich sowieso nicht einsetzen, deswegen war es für mich irgendwie sinnvoll, hier diese beiden zu löschen. Und ja, schauen mal, ob wir hier schaffen. Ja, war schon, hat sich schon gelohnt hier. er fängt schon ein bisschen einfacher an als der andere, muss ich sagen. In seiner Angriff sind schon ein bisschen einfacher ja, zu entgehen. Ja, finde ich jedenfalls, weil er liegt wahrscheinlich auch jetzt gleich voll los. Nein. Nein. Ich kann eigentlich ein bisschen riskanter spielen, weil ich halt. Okay, gut. Ich habe jetzt drei Sprünge. Ja, das ist dann auch relativ einfach, aber wird sich sicherlich hier gleich ändern. Sag mal, jetzt geht er schon hier. Aber jetzt kommt er auch mit so was. Hm. Äh, ähm. ja, vielleicht bin ich auch in Übung jetzt, ne? Was ist das? Ähm, ja. Klar. Und das heilt mich nicht. Also ich kann mich nicht dagegen schützen, meine ich. Und mich heilen, oh Gott. Ähm ja. Was dann? Wiedersehen. Weil also hat er mich mit einem Angriff oder so hier vollkommen erledigt, sag ich mal. Das sind schon wieder so Angriffe, die muss ich mit einer perfekten Ausweichen hier ausweichen. Wie soll ich denn das machen? Oh, oh Gott. Ich muss schon wieder ein bisschen Glück haben mit was für Angriff hier auf uns zukommen. Ne? Oh Gott, ich freue mich schon ich freue mich dass wir wenigstens hier gegen ihn ja als erstes kämpfen können bevor war irgendwie gegen, weiß ich nicht den wahren finalen boss da ich mal kämpfen ja drei dinger sind schon gut finde ich mich sehr viel schlechter an als vorher aber vielleicht wird es ja noch jeder konnte ich doch also zur hälfte ist immer noch kein problem nicht smash heiler der teilt uns sogar auch gut sind nur die anderen killer angriffe die mich hier töten sehr gut Oh, jetzt geht jetzt richtig los auch nee. oh, mal ehrlich Was ist das weg oh. Äh, gibt es einfach nicht ey. schon mit einem schlag hier 100 HP verloren ey. ja super aber ja, ich habe auch ich habe auch mit vielen prozenten am ende gewonnen dann ja. zurück ja, diesen ich nie ausweichen können, als genauso wie bei Tabu aus. So was spaß Brawl. Das sind so für die kann ich nie ausweichen. Muss immer perfekt hier ausweichen, das geht nicht. Was ich das machen. wenn ich wundervoll mies irgendwie. Alle anderen Angriffe kein Problem, aber oh. dann kommt dieser Angriff und zerstört mich. So, aber jetzt kann ich mich bei einigen Angriffen hier hochladen oh. und getroffen, ehrlich. Getroffen von irgendeinem nicht bin ich Smash Heiler oder so ich sollte mich doch heilen mit den Angriff, ja, da sollte ich öfter benutzen, wenn ich unten besiegbar wesentlich ja, so er ist unfair wir sind noch in den einen angriff drinnen und er macht schon den anderen da kommt weg. also seine erste phase okay also wie es hier noch Hey. ist hier noch relativ wenig probleme also wenig halten ne? ich gehe mal darüber So, wirklich die Unbesiegbarkeit ein bisschen ausnutzen von dieser Attack, von diesem Klippending, von dieser Klippe, kannte Mein Gott. Kommt dafür? Man muss das so viel abziehen. Ey. Ich hatte irgendwie 30 Prozent und dann auf einmal 150. Also gar nicht, wie ich den Angriff ausweichen soll Hast du diese Angriffe, wo erst weiß ich nicht, da kommt so ein Muster und du musst dir erst mal merken, was kam als erstes? Da muss ich auch noch richtig positionieren. Da sind irgendwie 20 Sachen auf die du achten musst. Aber Kacke, man kann ich wieder da rein. Oh. ich als einfacher wäre die kann man kaputt machen so sagt man hat doch mal einer und die anderen Dinger auch kaputt machen doch man oh, ehrlich versuchen alles ja kaputt zu machen aber klappt nicht so okay, irgendwie wurde ich da nicht getroffen gut Oh, ich war direkt unter ihn. Oh, komm schon, ich habe eine Rolle gemacht. Ey. Gibst du halt einfach nicht? Ey. Oh Gott! Ah, oh, ehrlich? ich werde mich ja schon wieder so aufregen und dann muss ich gleich noch mal gegen so was kämpfen wahrscheinlich ne? oh mein gott das ist so unfair komm schon wie soll ich nur ausweichen mann er oh. ja, ist so scheiße ey. ich kämpfe mich hier in ganze zeit durch ne? und dann sobald dieser eine angriff kommt Oh, voll kacke. Am schauen. Oh. Wegen wegen ein Angriff, ey. Na ja, super. Ja, warum macht er jetzt so schnell einen Angriff? Ah. Ist auch voll AP. Na, ihr Fresse. Weil irgendwie macht das mehr mehr Schaden, habe ich so Gefühl. gar nicht warum ich überhaupt blocke. ich kann diese dinger sowieso nicht blocken oh. wir macht das mehr schaden habe ich hab gefühl na komm schon da so, jetzt kommt wieder dieser Einlage, und ich bin tot ne? ha. ich ihn gesehen so ja gut. ich das an, ey. 100 Schaden. Ich war bei null Prozent, glaube ich. Ja. mein gott ja noch schlimmer als der andere habe ich so ein gefühl na er wollte wieder seinen einen setzen warum kann ich nicht angreifen drei vier mal nach rechts gedrückt jetzt kommt noch mal so was hier. Nein, Mann. Nein. Bin weiter als sonst, aber. ich habe gleich keinen bock noch mal gegen so ein vieh zu kämpfen oder gegen beide oder was ich gegen was da kämpfen muss ey. Ja, geil. Also eigentlich fast genau da gleich angriff wie dieser eine hier wenn er sich in so einen kanone oder so verwandelt weiß ich Ja, aber wenigstens ein einer person gefällt dass ich mich hier so aufrege das ist echt nicht leicht hier ich wollte darunter oh. oh, gibt es jetzt Oh nein nein nein nein Boah. Ah. dieser ein angriff der ist hat mich an aber weil ich muss erst mal bis dahin kommen ey. Boah, ey, Junge. hat er hat schon mit seinem nächsten Angriff angefangen dass lass mich doch mal hier ausatmen ne, Junge. Er macht schon wieder mit seinem nächsten. Das wird mal ja ausatmen erstmal. Ja. Hey. Musik war noch unser besiegbarer Kollege. dass mir das wesentlich. Da habt ihr den gesehen? Bringt also überhaupt nichts, weil jetzt fängt diese Phase an und bringt mich wieder um. Also ja. Na. ach man! Oh mein Gott, ich oh. Oh, das ist, muss mehr Schaden anrichten. links bringt sowieso. Ich kann sowieso nicht da ausweichen. Also jetzt sollte ich soll irgendwie versuchen mehr Schaden an anzurichten. Äh, Kräfteklau wäre vielleicht besser. Aber, ne? Oder Heilungsschild. wir mal versuchen, ob ich mehr Schaden anrichten kann. muss hier Camus, ah, Sirius. Okay, Waffen Jetzt sogar auf Verteidigung noch. Uh, Ich setze sowieso keine leckere Smash-Angriffe. Ich brauche mehr so dingen hier. habe ich alles nicht ne? ultrasmash da brauche ich alles gar. Nicht. Versuchen wir mal das irgendwie ist das auto heilung halt irgendwie mehr ich weiß es nicht ich muss ich einfach mehr schaden anrichten ja wieder schon alles mit seinen nächsten angeführt macht immer noch fünf prozent hier rein Meine fliegt sowieso durch das eine lange also vielleicht kann ich den schneller erledigen bevor es soweit kommt da ja, bin ich sicher oh, jetzt aber gerne also schaden mache ich auf jeden fall mehr habe ich so ein gefühl glaube ich jedenfalls habe ich sowieso gegen nichts von denen seinen angriffen schützen also heilungsschild brauche ich nicht so ein gefühl ob so autoheilung habe ich na Na, sehr gut. Genau war meine Strategie. Ich schnell kaputt, bevor der mich kaputt hauen kann. er muss jetzt noch einmal mit diesen einen angekommen und ich bin weg. Oh Gott. Meine Frisbee offen und weg. Oh, und dann auch noch das. Ich bin da sicher gewesen, habt ihr gesehen. haben weg. nein nein nicht schon wieder Boah, warum macht denn das so viel schaden ja, glaube ich so schnell raus ey. Kann ich die auch kaputt hauen ich kann die nicht ausweichen ich kann das halt nicht ausweichen oh. ich ob mit einem anderen Charakter ich das hier viel einfacher hätte, aber sonst na wo um ah ja Nein, nein nein nein ich wollte nicht runter ich wollte mich nur ducken ich muss die kante irgendwie ein bisschen abusen das geht dann nicht oh. hier kommen wir auch fast ohne probleme hin aber dann geht es schon wieder hier los ich will gar nicht wissen was vom boss danach kommt wenn ich hier in die mitte hingehe okay. oh, die machen dann jetzt viel schneller ah, da war Mich von so weit nicht habe ich das Gefühl jawohl. Ich weiß, wie man den Angriff ausreicht. Wir sind nicht bis da hinten hingegangen, habe ich gesehen. Also, wenn ich weit genug weg gehe, dann treffe nämlich nicht. Okay schon länger überlebt als sonst bisher. Oh, sehr gut. ich drück den Knopf nach rechts und der macht recht nicht. Ey. Hier runter boah. Äh ich weiß wie man diesen einen kill angriff ausweicht gut einfach weiter weggehen weil deiner mitte ist unmöglich ausweichen wie man schon gesehen hat ne? Na komm wenn du kommst. nein, du machst gar nichts. Auch gut. Ja, sehr gut. Hat sogar gereicht, wie ich jetzt geplant hatte. mache ich eigentlich kann noch dreimal springen frage mich ob einige spieler diesen boss ja schwer finden oder ob ich wieder nur der einzige bin der hier sich so anstellt so Oh Gott. ja, ist klar. Oh. Und dann abgezogen. Der Feuer zieht zum Glück nicht so viel ab. Ich schon wieder 94. Mein Gott, bleibt doch mal hier. Oh nein, wird sowieso ich das hier noch schaffe? Ich komme nicht an das Ding ran. Lass mich doch mal hier wieder nicht heran. Ey. das und der Angriff. No. Könnte da sogar rauskommen noch. Nein. Oh, sehr gut. Gut, hp mich sieht er noch gut aus. Halbwegs. Nein, nein, hätte mich nicht wieder hier so. War das kommt der da ne? auch nicht. Ja, das war voll riskant, ey. weil, wenn mich einer da ganz hinten trifft, dann bin ich tot. Ich dann halt so weit außerhalb des Bildschirms bin. Ist gruselig, wie hat jedes Mal ein bisschen schneller geht. Ich bin ich mir nur ein. Ah, da war schon wieder nicht ich auch hier so einen angriff da oben gemacht aber weiß nicht und billig Controller, aber ist dann offiziell nintendo controller sehr gut vielleicht den Richtung bogen lenken na oh, gut ich habe den angriff übersprungen aber sehr gut das war sehr schlecht war noch nicht mal so schwer ausweichen aber Nein, nein. Wir dreimal springen Sache ist aber sehr gut. Da kommt jetzt so. Na, nein, das war's. Ach, Mann, komm, das hätte sein können, ja. Oh. Oh, der ist mal oder oh. überhaupt jemals getroffen bisher, also so schadensmäßig, der mir Schaden gemacht hat. da schon viel abgezogen. Okay. was in dieser einlagen muss mir ein bisschen zu übertrieben also wenn sie ruhig auslassen können man ja, erfolge ja geil Na, no, ich hatte noch ein wird nicht getroffen glaube ich wenn jetzt direkt mit denen anfangen oder nee muss ja natürlich von ein Ding ins andere fliegen ey das mich den einen wieder überspringen nein mann oh, nein Das ist ein schlechter Zeitpunkt für den. Oh, ich wollte hat eine Dinge machen. Ich habe es gesehen. Aber das ist unfair. Ich kann mich dazu den anzugreifen, Mann. Oh. Na, no, ich stand doch. Oh. machen wir ja sowieso nicht schaden auch jetzt machen sie auf einmal so viel schaden naja nee, schaue ich nicht Boah. ja das ist so riskant was soll ich dagegen machen ich gucke die ganze zeit hier auf meine wiederholung so gucken was soll ich dagegen machen was kann ich dagegen machen Waffen und Lauftempo, so, mehr Angriffskraft, versuchen wir mal. Verstehe nicht dieser Angriff, der ist... Von all den Seiten, den er kommt und so... kann ihn nicht ausweichen, ich kann das nicht. Ich glaube ich ja nicht mal dagegen blocken oder so. Das ist halt ja der größte Mist hier. Ich mache noch viel mehr Schaden jetzt, traurige ist, alles andere geht noch eigentlich. Alle anderen Angriffe kann ich noch hier gut ausweichen. da kaum kommt der Angriff. Da war es dann. Mir ist nicht getroffen gut. Ah. Wird langsam mal wie man damit klar kommt. Halt was soll man dagegen machen ey, junge wo ist man da sicher voller scheiße okay, aber knapp <lacht> Mann. In diesen einen Angriff ja, verliere ich das hier. Boah. Oh, wenn in die Fresse. Auch komm vorweg. Gut. Da du bin ich so durchgegangen, da hat gesehen. na komm, das sieht gut aus. Ach man. Nur dieser eine Angriff, ne? Ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich, ey. Irgendwie tue ich jetzt tausendmal weniger Schaden machen. Der Gefühl. Oh, ehrlich. Wo verarscht mich jetzt hier? Ja dann. Komm schon. Komm schon. Sehr gut. Komm. Komm, komm, dich krieg ich. Bam! Oh mein Gott. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Oh. Und es hat 50 Minuten gedauert. Ich krieg einen Lernjubel. Oh. Gut. Was passiert jetzt? Die Ende werden alle durchstochen und Alter. Nun ja, es wird alles in Dunkelheit gült. Da sehen wir das starrende Auge, das King, dem Hart <lacht> mit dem die Zukunft sehen kann. Sieht doch genauso aus wie das, nur nicht in Wort, das blau ist und nicht gelb. Und ja, das, gut, dann haben wir das gemacht. Und in der nächsten Folge werden wir dann. Oh. <lacht> Machen wir dann beide auf einmal, so wie es ausschaut. Ja, da wird ein Spaß, ne? Gut, dann sage ich... Die gehen schon wieder weg. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Haben wir irgendwas bekommen dafür? Meilensteinmäßig. So. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir gegen beide auf einmal kämpfen. Das wird ein absoluter Spaß, ne? Ich sag's euch. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.